Für Florian Silbereisen stehen turbulente Wochen an. Der Schlagerstar befindet sich gerade mitten in der Castingsphase bei DSDS. Seit bekannt wurde, dass der Ex von Helene Fischer zum neuen Jurorenstamm gehört, geht es terminlich hoch her bei ihm. Jetzt macht Florian Silbereisen neben dem RTL-Job bei DSDS auch noch erste Andeutungen zu seiner Sendung in der ARD. Es kommt auch das Thema Helene Fischer auf. Florian Silbereisen kündigt große Feier in der ARD an Florian Silbereisen feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Doch an seinem Ehrentag am 4. August steht ein DSDS-Casting in Bayern an, wie er gegenüber der BILD verrät. Ich habe da einen ganz normalen Castingtag in Bayern und ziehe den auch durch. Nachfeiern möchte Florian Silbereisen seinen großen Tag aber dennoch. Und hier kommt die ARD ins Spiel. Florian Silbereisen große Strandpartie. Ich feiere dann am 14. August mit einer großen Strandpartie in der ARD nach, so der 39-Jährige. Um die legendäre, Schlager des Sommers, Show handelt es sich. Wie zuerst vermutet, aber nicht. Der MDR kündigte bereits an, dass es sich dabei vielmehr um eine, Schlagerpartie zum Geburtstag, handeln soll. Und auch Helene Fischer könnte dabei ein Thema sein. Auf die Frage, ob denn auch seine Ex-Helene Fischer mit von der Partie sei, erklärt Florian Silbereisen gegenüber der, Bild, dass er das noch nicht wisse. Ein Dementi klingt anders. Durchaus denkbar wäre ihre Teilnahme nach der Comeback-Ankündigung auch. Schließlich hat die Sängerin nur einen Tag nach Florian Geburtstag. Vamos Amate. Helene Fischer singt nun auf Spanisch vier lange Jahre hat Helene Fischer ihre Fans warten lassen. Jetzt hat sie endlich ein neues Album angekündigt, und verraten, mit wem sie ihre erste Single aufgenommen hat. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Bereits am 6. August, einen Tag nach ihrem Geburtstag, erscheint die neue Single von Helene Fischer. Das kündigte der Schlagerstar via Instagram an. Sarah Connor, Ed Sheeran oder Udo Lindenberg? Ich habe mir einen Duettpartner ausgesucht, sagte die Musikerin und ließ daraufhin ihre Fans raten. Mit wem sie die neue Single aufgenommen hat. Es fielen Namen wie Ed Sheeran, Udo Lindenberg, Sarah Connor, Lady Gaga oder Capital B.R.A. Auf den eigentlichen Duettpartner kam wohl aber keiner. Der Song »Vamos Amate« ist ein Lied mit dem Latin-Pop-Sänger von sie. Auf Instagram veröffentlichte die »Atemlos« Interpretin nun das Cover der neuen Single. In der Kommentarspalte zeigen sich ihre Fans begeistert. Mit ihm habe ich gar nicht gerechnet, schrieb zum Beispiel ein User. Ich kann es kaum erwarten, kommentierte ein weiterer Nutzer. Auch, das feiere ich jetzt schon total ab, ohne es gehört zu haben, ist dort zu lesen. Nicht das erste Mal. Es ist nicht das erste Mal, dass Helene Fischer und Luis von sie gemeinsam Musik machen. Bereits 2018 traten sie zum Beispiel gemeinsam in der Helene Fischer Show auf. Dort performten sie «Despacito» und «E.C.M. la Culpa». Helene Fischer hatte sich 2019 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur ganz selten war sie entweder im TV oder auf Instagram zu sehen. Am Mittwoch meldete sie sich dann erstmals wieder mit persönlichen Worten bei ihren Fans. «Hallo ihr Lieben, ja, lang ist's her», begann sie ihre Instagram-Story. Dann sprach sie über die vergangenen Wochen und Monate, die für sie eine «sehr intensive» aber auch eine sehr reflektierende und tolle Zeit gewesen sein.